Salam alaikum, wie geht's euch? Guten Morgen. Ja, es ist 4 Uhr in der Früh und ich habe Bock auf Lammribau. Das starten wir jetzt radikal. Let's go. Bevor falsch beginnt, beginnt. Okay. Ja. ja. Leute, nicht vergessen, den besten Stoff kriegt ihr bei triceps.at und bald natürlich auch mit einem Code, damit ihr etwas günstiger einkaufen könnt. Ja, noch dazu, ich muss erwähnen, ich habe mein ganzes Leben lang noch nicht Lammritbau gemacht. Das ist das erste Mal. Ich habe jetzt im Bett gelegen, bemunter geworden, habe Hunger und habe mir gedacht, ey, einfach mal googeln, wie macht man Lammritbau. Einfach mal das Backrohr vorheizen auf 170 Grad. Ober- und Unterhitze und dann steht den Ganzen ja nichts mehr im Weg. Die Lammripper werden gesalzen, etwas mit Öl mariniert oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen, oder? Soll ich Papier raufgeben? Soll ich überhaupt so ein Blech nehmen? Oder soll ich Gitter nehmen? Ich habe keinen Plan. Ja, ganz kurz. Ich habe irgendwo mal gelesen auf Google, man soll die Ripper trocken tupfen und dann einbürzen und dann einfach ins Rohr reinlegen und... Ein bisschen mit Öl einschmieren und ein bisschen dies und das und wird schon gut gehen. Ich denke, ja, das wird ein gutes Frühstück. So können wir dann in den Tag starten. Ja, also so wie ich das sehe, ist Stiernackenalarm. alarm sind leider aus. Deswegen nehmen wir da einfach so... Kartoffel, Taschen, Spinat. Ja. Wenn man bedenkt, ich war letzte Woche beim Zahnarzt, habe mir eine Blombe reinmachen lassen. Ich habe so abartig Zähenschmerzen, dass ich gestern Abend nicht viel essen konnte. Und da habe ich mir gedacht: Allah oh, Bruder, das kann nicht sein. Du bist ein Krieger, du brauchst etwas zu essen. Tja. So schaut jetzt das, das Ganze mal aus. Ja, der Ofen heizt noch immer vor. Wir haben es jetzt 15 Minuten nach vier. fatscha gebet beginnt auch bald. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Aber Inshallah wird das gut gehen. Und wir haben ein prächtiges Frühstück. <lacht> ja, meine Frau Michelle, die schläft noch. Aber was glaubst du, dass die Augen machen wird, wenn die plötzlich dasteht? frühmorgens, um halb fünf in der Früh, und der Lammripper auf dem Tisch serviert sind. Das könnte auf alle Fälle spannend werden, aber ich muss ja dann einreden, na, das ist eh ein gutes, gesundes Frühstück, weil es sind ja auch Kartoffeln dabei. Und wenn ich hier einen türkischen Kaffee dazu mache, dann wird das auf alle Fälle in Ordnung gehen. Wo bist denn? Wir machen uns was zum Frühstück. Was vermutest denn? Was riechst denn? Was? Was vermutest du? Was, dass ich Lammrippel mache? In der Früh? Also, ich kann dich vertrösten, es sind auch Kartoffeln dabei. Ja, du, dein Ehemann, der braucht was Gescheites zum Frühstücken. Das hilft nichts. Ich mein's nur gut mit dir. Ja, ich hab's eh gescheit einmariniert. Das passt perfekt, glaub mir. Na komm jetzt da. Türkischer Kaffee ist auch schon fertig. Bei uns im hause Ort gibt es übrigens keinen Zucker, sondern bio Kokosblütenzucker, Der kommt direkt rein in den türkischen Kaffee. Trizeps. <lacht> <lacht> Macht man noch ein paar Zwiebeln rein und ein bisschen Knoblauch. Hat er das Google gesagt? Habe ich zwei Google gesagt? Das Problem ist das, man hätte die Ripple 6 bis 8 Stunden vorher in der Marinade einziehen lassen sollen. Nicht wahr! Ja. Jetzt muss ich natürlich das Beste rausholen, wir stehen <lacht> unter Stress, dass sich das Ganze mit dem Fatschweiggebet ausgeht. Nicht wir, du. Ja, du hast ja auch Hunger, oder? Nein. <lacht> nicht als Ripple. Aber hättest du mich es einfach am Abend machen lassen, dann hättest es mariniert, so wie ich es geplant gehabt habe. Aber du wolltest wieder die Herrschaft an die reißen, <lacht> Gell? Ja, so Nein. Oder Schab just einfach, for YouTube-Videos. Nein, ich hab einfach Bock auf YouTube äh, auf. <lacht> Ja, was ist denn? Bock auf YouTube-Videos? <lacht> Auch Bock auf YouTube-Videos und Bock auf Rippau. Aha. Aber wichtig, ich schwör das. Das schaut schon mal gut aus. Das schaut schon mal gut aus. Also willst du damit sagen, dass deine Frau für dich nichts geschätzt kocht? Doch. Meine Frau, die kocht sowieso am besten, aber ich wollte dich überraschen. <lacht> mit der Früh. Mit, mit bezaubernden Rippern in der Früh. <lacht> du was glaubst, was, wie kräftig du durch den Tag gehen wirst. Mhm. Merkt man fast nicht, gell? so professionell wie ich das angehe. Nein, mit Google kann nichts schief gehen. Kann nichts schief gehen. An die Zahnschmerzen weg, jetzt brennen wir die Augen. Ja, vom Zwiebel. Dein Schmerz hebt den anderen Schmerz auf. Und nicht vergessen, wenn man kocht, was gehört dazu? Die Frau. <lacht> ist weg, Kramer. Ja, genau. Das ist dann die Frauenarbeit. Ich glaube das Spitzen <lacht> ja. Also es ist so anstrengend erst und unter Stress funktioniere ich am besten. Deswegen Trizeps nicht vergessen, wir müssen unsere Supplemente nehmen, gell? Direkt der Zauberschrank. Glutamine, Kreatin, zack, zack, ist ganz wichtig, Vitamin C, haben wir sich auch ein bisschen rein, und da haben wir schön, Multivitamin, Kalzium, Magnesium, und natürlich, Omega 3, ja, ich hätte gesagt, so können wir in den Tag starten, ne? Let's go and let's do it. Hä? Huh? Nein, nein, nein, nein, das ist Vorspeise. Das Lamm ist fertig, wird jetzt direkt direkt. Nicht. Du versorgst. Mich. <lacht> Egal.